Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich mich nicht mehr so gut bin, als ich mich nicht mehr so gut bin. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich mich nicht mehr so gut bin. Freitag, der 20. November 2020 und wir befinden uns immer noch im Lockdown-Light. <lacht> ähm, oh, es ist so besonders, dass die Sonne gerade aufgeht hier in Berlin. So oft geht sie halt einfach nicht auf, habe ich das Gefühl, und es ist nur grau und es ist gerade so schön rauszugucken und da hinter den Häusern irgendwo kommt Licht. Ach, ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit in einem ganz normalen Tag. Ähm, es ist so, ich habe inzwischen wieder was zu tun. Die Uni hat jetzt angefangen und ich habe da auch relativ gut was zu tun. Es ist nämlich so, dass ich schon Anfang Dezember die erste Klausur schreibe und dementsprechend auch schon immer so ein bisschen Lernen mit im Kopf habe. Und ich werde tatsächlich nächste Woche auch einen Job anfangen. Und das freut mich auch sehr. Ich möchte mir wieder so ein bisschen mehr angewöhnen, früher aufzustehen, weil wenn ich nächste Woche mehr zu tun habe, dann werde ich das müssen. Und ähm, deswegen habe ich diese Woche jetzt schon mal angefangen, den Wecker so ein bisschen früher zu stellen. Sonst bin ich immer so viertel nach acht, halb neun aufgestanden und ne. die Zeiten sind jetzt vorbei. Das fällt mir jetzt aktuell noch relativ schwer, ähm, aber ich finde es auch jetzt schon super cool, weil man hat halt einfach eine Stunde mehr oder so am Tag, ähm, die ich dann auch gar nicht zwangsläufig nutze, um jetzt schon produktiv zu sein, sondern um vielleicht auch irgendwie, Schon mal ein bisschen Sport zu machen oder jetzt zu meditieren oder einfach halt ein bisschen Zeit zu haben, die man dann halt so nutzen kann, wie man das möchte. Und ähm, ich werde es jetzt nutzen, um zu meditieren. war sehr schön. Ich zeige euch mal eben, was das für eine Meditation war, weil das fragen immer viele. Und zwar war das eine von Daria Daria und zwar die Meditation für die Körperempfindung. Und ich glaube, jetzt fange ich mal an, Frühstück zu machen. Ich habe jetzt langsam Hunger. Ich wollte euch mal einmal ein kleines Pflanzenupdate geben, weil es sind einige dazugekommen. Ihr kennt ja noch gar nicht die Pflanzen, die jetzt meinem Freund vorher gehörten und die jetzt auch hier in der Wohnung sind. Zum Beispiel die wunderbare Forelle. Eine riesige Forellenbegonie. Die haben wir jetzt aufgehangen und die ist so groß. <lacht> die ist unglaublich. Ähm, die wächst so viel, das kann man sich echt nicht vorstellen. Die nimmt halt auch echt schon ganz schön viel Platz weg, wenn man sich das hier mal so anguckt. Außerdem gehört ihm auch diese wunderschöne Calathea. Ähm, die hatte jetzt so ein paar braune Blätter. Ich glaube allerdings, ist es ist normal, dass die zum Herbst hin ein paar Blätter verliert, aber die ist so schön. Die glänzt jetzt so wunderschön, weil wir den Verdacht hatten, dass sie so ähm, Milben hatte. Und dann haben, hat mein Freund sie mit ähm, so, Öl, so einer Ölmischung eingesprüht. Sieht jetzt echt ganz schön aus. Und ich glaube, dass der Verdacht doch nicht richtig war. <lacht> Meine Calathea hier wächst so heftig. Da kommt ein neues Blatt. Ähm, hier kommen zwei neue Blätter. Hier kommt ein neues Blatt. Hier öffnet sich gerade das nächste Blatt. Hier ist so ein ganzer neuer Strang einfach über so eine Luftwurzel entstanden. Ähm, hier kriegt die leider auch ein paar braune. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist normal. Also der geht es auf jeden Fall richtig gut und die ist schon so groß geworden. Das ist so cool. Dann hatte ich euch ja gezeigt, dass wir diese hier über eBay kleine Zeugen bekommen haben. Die sind auch schon richtig groß geworden, die Blätter hier in der Mitte. Und hier haben wir einen Olivenkern eingepflanzt. Der kommt leider noch nicht. Hier ist so unsere Pflanzentreppe und guckt mal, wie groß die Avocado inzwischen ist. Die hat jetzt echt nochmal ähm, ja, ein paar Blätter dazu bekommen in letzter Zeit. Und da in der Mitte sind schon wieder die Ansätze für die nächsten. Also das ist echt richtig cool. Ihr könnt mir ja mal sagen, ist das normal, dass wenn sie neue Blätter bekommt, sie die ersten immer so ein bisschen hängen lässt? Ich hatte mir erst Sorgen gemacht, aber ich weiß nicht so genau. Dann haben wir diese hier vor ein paar Wochen neu gekauft. Die ist so cool. Das ist so eine Lipstick-Plant, heißt die. Ähm, ja, die wollen wir eigentlich hinhängen, aber wir haben noch nicht die richtige Befestigung gefunden, weil die ist sehr, sehr schwer. Und ähm, die ist echt cool, aber ich mache mir auch hier so ein bisschen Sorgen, weil die kriegt an den Enden immer so trockene Blätter und dann fallen die auch viel ab. Vielleicht kennt sich hier jemand von euch damit aus. Auf jeden Fall ist die so nice, ich finde die so schön. Dann sind hier ein paar Ableger. Von der habe ich einen neuen Ableger gemacht und von der da, die tatsächlich jetzt auch so im Herbst erst. Und ähm, die kriegen Wurzeln, also es läuft, es funktioniert. Hier ist ein Ableger von der Forelle, hier ist ein eingepflanzter Ableger von der Forelle. Hier ist ähm, noch, ich weiß leider nicht, wie die heißt, aber auch eigentlich so eine Hängepflanze. Die wächst und gedeiht, hier kommt das nächste Blatt. Dann habe ich mir endlich einen Kaktus gekauft. Ich wollte schon so lange einen haben und es gab im Aldi, diesen für 2 Euro oder so. Da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich zuschlagen und... Ich mag Kakteen so, ich finde die so schön und ich will, dass der groß wird. Da oben ist diese Monstera Monkey, wie auch immer, und die wächst auch so, das ist so cool. Hier kommt ein neues, da wickelt sich gerade eins auf, hier, da sind neue, richtig nice. Also die rundet das Regal da oben so schön ab. Und dann kommt, da passt der Topf nicht so ganz, die String of Hearts. Die hat irgendwie dazwischen so gar keine Blätter und dann kommen hier unten wieder welche. Aber es war auch ein Ableger. Und unser Problemkind aus dem einen Video ist immer noch unser Problemkind, deswegen steht die hier so einsam. <lacht> ähm, die hat immer noch diesen komischen Pilz da unten oder was auch immer das ist. Und es wird nicht besser und ich habe die jetzt echt seit einen Monat oder so gar nicht mehr gegossen, weil ihr mir auch geschrieben hattet, dass man die gar nicht so viel oder fast gar nicht im Winter gießen braucht. Ähm also ich finde, die sieht halt immer noch cool aus, aber ich mache mir halt einfach Sorgen. Und vielleicht hat hier noch jemand einen Tipp für mich. Achso, und im Schlafzimmer haben wir natürlich auch ein paar Pflanzen. Zum einen Fabian, den Farn. Der stand ganz lange jetzt im Bad. Wir haben ihn jetzt gestern oder vorgestern umgestellt, weil im Bad ist es relativ dunkel und der kriegt halt hier diese trockenen schwarzen Spitzen und ich hoffe, dass es ihm hier einfach ein bisschen besser geht. Dann sitzt da kleine Bäumchen und dann hier auf dem Schreibtisch diese Pilea Art. Die sind so groß geworden, die Blätter. Die wächst so viel. Das ist echt krass. Also, als ich euch die das letzte Mal gezeigt habe, waren diese Blätter noch nicht mal da. Und jetzt kommen hier schon die nächsten. Da kommen schon die nächsten. Und hier unten kommt auch ein ganz neuer Strang. Genauso wie diese hier. Die habe ich euch ja auch äh, gezeigt. Die hat jetzt einfach innerhalb der letzten Wochen dieses ganze Stück dazu bekommen. Also ich glaube, der gefällt auf jeden Fall der Ort hier. Und das Findelkind von der Straße haben wir auch dahingestellt jetzt. ist halt nicht der schönste Baum, aber ich glaube, es geht ihm hier im Licht ganz gut und ich will ihn nicht wieder auf die Straße stellen. Achso ja, und die große, die ist ja auch so Teil des Regals. Die passt sich da ganz gut an. <lacht> es ist jetzt halb eins und ich habe irgendwie schon wieder Hunger. Und da ich um 1 Uhr ein Seminar habe und dann erst um halb drei essen kann, mache ich mir jetzt einen kleinen Snack. Und zwar einen Smoothie mit allerlei gutem Zeug drin. Eine Banane, eine Orange. Draußen scheint tatsächlich die Sonne. Das ist echt nice. Eigentlich müsste ich gleich mal rausgehen. Und dann mache ich jetzt noch so ein paar gefrorene Himbeeren rein. Und damit sich das Ganze auch mixen lässt, half a Drink. Die Farbe sieht schon mal sehr schön aus. Oh, das riecht richtig gut. Ah, oh, ist schon gut sauer. Vor allem die Kombination aus Himbeeren und Orange. Egal, das ähm, trinke ich jetzt. So, das Seminar ist vorbei und ich überlege schon die ganze Zeit, was ich essen könnte. Ich hätte eigentlich noch alles für Salat da, aber ich habe keine Lust auf Salat, weil es ein bisschen kalt irgendwie ist. Ähm, und deswegen überlege ich mir eine Suppe zu machen. Ist nur leider, es gibt der Kühlschrank jetzt echt nicht mehr so viel her und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Stück Zucchini abfohlen, Es soll ja nur ein bisschen sein, ne? Okay, die Entscheidung ist gefallen. Also ich habe hier noch so ein Stück Zucchini, dann nehme ich drei Kartoffeln und einen Zwiebelsche. So, ich habe das jetzt erstmal in so grobe Stücke geschnitten. Ich lasse übrigens immer die Schale der Zucchini und der Kartoffel dran. Ich weiß, manche wollen oder mögen das nicht, aber ich finde das eigentlich, also mich stört das nicht. Und ähm, da gebe ich jetzt schon mal Wasser zu. Und dann kommt da erstmal so ein Teelöffel Gemüsebrühe zu. Und das lasse ich jetzt erstmal köcheln, vielleicht so 20, 30 Minuten, je nachdem, wie lange ich es noch aushalte. Und dann pürieren wir das. So, jetzt habe ich das Ganze noch ein bisschen mit Wasser aufgegossen und würze jetzt mit Salz, mit Muskat. Und jetzt probiere ich es erstmal wieder gleich. Kriege ich mal noch Pfeffer dazu. Und so einen Schluck Hafermilch. Einfach damit der Geschmack noch so ein bisschen harmonisiert wird. Seid ihr auch eher so die Dipper oder nicht? Ich finde, es gibt. Also das ist das Beste jetzt am ganzen Essen. Mmh. Und das ist mein Nachtisch, ein selbstgebackenes Spritzgebäck-Plätzchen. Mmh. Es ist jetzt halb sieben, an einem Freitagabend. Was hätten wir letztes Jahr an einem Freitagabend um halb sieben getan? Nicht ein Paper über Nacktmulle gelesen, würde ich mal sagen, oder? Ich glaube, es ist im Moment so wichtig, dass wir die Nerven nicht verlieren in dieser Zeit und dass wir uns diesen November, diesen Winter jetzt einfach so schön machen, wie es nur eben geht und ich merke immer wieder, dass mir so spazieren gehen, wie ich das eben gemacht habe, ultra gut tut. Einfach nur eine halbe, wenn es so eine halbe Stunde ist, durch die Sonne Menschen sehen. Ich finde, das ist wichtig, dass man wirklich auch sieht, hey, da sind die ganzen Menschen noch, die gibt es noch. Das Leben hat nicht gestoppt, sondern es ist halt gerade jeder einfach zu Hause. Ähm... Ja, einfach halt mal ein bisschen rauszukommen und die schönen, den sparen wie groß war dieser riesige sparen Der aber, glaube ich, noch ein Baby war. Also krass. Das hat mich schon wieder so beeindruckt. Bei mir ist es auch noch Sport. Das tut mir noch mega gut und ähm, ja, ansonsten halt Kontakte halten und nicht irgendwie denken. Nur weil ich euch jetzt nicht sehen kann, kann ich auch nicht mit euch sprechen. Es gibt ja inzwischen, Gott sei Dank, ganz viele Wege, das irgendwie alles zu machen. Und ähm, ja, Macht's euch schön, so gut es halt geht. Selbst wenn ihr ein Paper über Nacktmodel lest und es ist Freitagabend. Weißt du was? Ich glaube, ich trinke mir jetzt erstmal ein Bier. Ich sehe das zwar nicht so, dass man jetzt irgendwie nur mit Alkohol durch diese Zeit kommt, aber es ist Freitagabend. Wahrscheinlich hätte ich das im Normalzustand, ohne Corona, jetzt auch gemacht, mit anderen Menschen zusammen halt. Aber jetzt ist man es halt alleine oder mit euch zusammen. Prost. Wir waren gerade einkaufen und haben etwas gefunden, worüber wir schon ganz lange gesucht haben. Im Penny. Ich glaube, wir hätten einfach in das passende Regal noch früher gucken müssen. <lacht> es sind auf jeden Fall so vegane Fischfingers. Also so wie vegane Fischstäbchen. Und ich bin schon mega gespannt darauf. Wir machen die heute nicht. Heute essen wir Risotto. Aber falls ihr die schon mal gegessen habt, könnt ihr ja mal sagen, ob ihr die gut findet. Und ich werde euch das dann auch erzählen. Und hier brodelt schon das Risotto so vor sich hin. Und oh, ich habe Hunger. Das gibt's jetzt gleich. Guten Appetit.